Kürzlich wurde ich folgendes gefragt. Besteht nicht die Gefahr, wenn ich mich zu sehr auf meinen Partner einlasse, dass ich meine eigene Person zu sehr verbiege? Hinter dieser Frage steckt eine Mutmaßung. Die Entwicklung der jeweiligen Partner stünde zwangsläufig im Konflikt miteinander. Manche haben die Vorstellung, nur wenn sie sich gegen den Partner wehren, können sie sich entwickeln. Ja, scheint ihnen eine Voraussetzung für eine persönliche Entwicklung, wenn sie sich die angenommene Unterdrückung nicht mehr gefallen lassen. Das endet oftmals darin, dass sie sich nur noch damit beschäftigen, wie sie sich dem Partner widersetzen können und glauben, schon dadurch würden sie sich als Person entwickeln. Meine Erfahrung widerspricht all diesen Annahmen. Ich erlebe viel häufiger einen anderen Effekt. Wenn einer der beiden Partner versucht sich zu entwickeln ohne die Bedürfnisse des anderen zu berücksichtigen, dann wird dieser zurückgesetzte Partner der Entwicklung des ersten Steine in die Wege legen. Er muss dies gar nicht absichtlich tun, sondern es ist ein notwendiger Reflex. Meine Erfahrung in der Praxis hat gezeigt, Entwicklung miteinander statt Entwicklung gegeneinander ist der erfolgsversprechendere Weg. Wenn zwei ihre jeweiligen Entwicklungen koordiniert vorantreiben, dann haben beide mehr Chancen auf Erfolg. Am Ende sind sie nicht nur beide als Person gewachsen, sondern ihre Liebe dazu. Äh, ja, bitte. Das sagen Sie so leicht, aber wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen, wie soll man dann miteinander eine Entwicklung starten? Ich befürchte, das ist tatsächlich der Grund, warum viele zu der Überzeugung gelangen, die ich am Anfang erwähnt habe. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Partner ist kein kooperativer Gesprächspartner, dann ist die anliegende Konsequenz, zu dieser Entscheidung zu kommen. Du willst nicht mit mir an der Beziehung arbeiten, hm, dann willst Du offensichtlich gegen mich arbeiten. Also muss ich Einzelkämpferisch für mein Wohl sorgen. Leider steckt in dem scheinbar offensichtlichen ein Denkfehler. Wenn Sie den Eindruck haben, der Partner will nicht mit mir die Beziehung weiterentwickeln, dann kennen Sie nur Ihren Eindruck und nicht was Ihr Partner in seinem Kopf tatsächlich will. Die Möglichkeit bleibt bestehen, dass die Art, wie Sie mit ihm ins Gespräch kommen wollen, nicht seiner entspricht. Und jetzt kommt das Tolle an der Sache und ich hoffe, ich kann es noch so formulieren, dass es verständlich ist. Wenn es Ihnen beiden gelingt, sich gegenseitig zu helfen, ins Gespräch zu kommen, dann hat sich nicht nur Ihre Beziehung weiterentwickelt, sondern Sie beide haben sich jeweils notwendigerweise in Ihre Person entwickelt. Oder anders erklärt, wenn zwei unterschiedlich mit Kommunikation umgehen und lernen auf die Art des anderen einzugehen, dann haben sie natürlich ihr jeweiliges Kommunikationsrepertoire erweitert. Wenn ihnen das mit ihrem Partner gelingt, dann haben sie keine nutzlose Energie verschwendet, sich gegen ihn zu wehren, um sich zu entwickeln. Sie haben stattdessen ihre Energie dafür eingesetzt, mit dem Partner zusammenzuwachsen und sind dadurch selbst ein schönes Stück gewachsen.